Habe heute einen offenen Brief an Herrn Schulte von der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Sehr geehrter Herr, Herr Staatsanwalt Schulte, vor dem Amtsgericht Lingen läuft der sogenannte Rollstuhlprozess. Nach Auffassung der Osnabrücker Staatsanwaltschaft dürfen Rollstuhlfahrende Menschen nicht mit angezogener Rollstuhlbremse an einer Sitzblockade als Protestform an einer Demonstration teilnehmen. Hintergrund ist eine Demonstration gegen die atomare brennete in Lingen, wo sich vor zwei Jahren ein gefährlicher Brand ereignete. Atomkraft ist brandgefährlich. Es hat in dieser Sache bereits mehrere Prozesstage gegeben. Das Gericht verhandelte zuletzt, als ich einen Rheumaschub hatte und verweigerte sich dabei meinen Gesundheitszustand zu berücksichtigen. Ich hatte einen Schub in der Halbwirbelsäule hier hinten und konnte nicht lange sitzen ohne unerträgliche Schmerzen. Die Verhandlung wurde nach ca. 4 Stunden vertagt. Ich musste eine Zeugenbefragung am Boden liegend verfolgen, weil das Gericht meinen Antrag auf Bereitstellung eines Feldbettes abgelehnt hatte. Das finde ich unmenschlich. Das Gericht vertagte und ordnete dann eine amtsärztliche Untersuchung zu meiner Verhandlungsfähigkeit an. Sie, Herr Staatsanwalt Schulte von der Staatsanwaltschaft Osnabrück, haben zu dieser Anordnung Stellung genommen. Daher antworte ich heute. Die Stellungnahme ist meiner Meinung nach politisch motiviert, diskriminierend und ebullistisch. Sie merken an, dass ich trotz meiner Behinderung weiterhin politisch aktiv bin und stellen die Tatsache, dass ich Einschränkungen habe, in Frage. Dabei regeln Sie die Heranziehung diverser Auskünfte aus Polizeidatenbanken über meine politischen Aktivitäten an. Totale Überwachung sozusagen. Auch soll überprüft werden, ob ich die kletternde Person auf einem Video vom WDR bin, bei einer Protestaktion gegen den Export von Uranmüll von Gronau nach Russland. Unter dem Motto, wer klettern kann, hat keine Behinderung und ist nicht glaubwürdig, wenn sie erklärt, sie habe Einschränkungen. Der Zug steht heute über mehrere Stunden in Münster. Zwei Aktivistinnen blockieren die Strecke zwischen Hegau und Kinderhaus. Abwarten und Tee trinken für alle Beteiligten. Mal simpel gefragt, kennen Sie Heinrich Popo? Er kann 100 Meter in unter 30 Sekunden laufen, ich kann es nicht, Sie können das sicherlich auch nicht. Und dies, obwohl ihm mit neun Jahren sein linkes Bein amputiert wurde, aus spezifischen, in meinem Fall in starken Schüben verlaufenden Beschwerden zu schließen, was Menschen können oder nicht können, ist überheblich und anmaßend. Das ist bei Gerichten und Staatsanwaltschaften aber mitnichten ausschließlich bei vermeintlich behinderten Personen so. Im Gegenteil, es ist charakteristisch für das gesamte Justizwesen. Einige wenige bestimmen in moralischer Überlegenheit über das Schicksal anderer. Ein, ein gewalttätiges, einschüchterndes System, was insgesamt auf dem Prüfstand gehört. Weil Sie, Herr Staatsanwalt Schulte, sich offensichtlich sehr für meinen YouTube-Kanal interessieren, antworte ich gerne beim Video. Dieser Fall zeigt, wie Albulismus, also strukturelle Behindertenfeindlichkeit, in ihrer Behörde, wie sicherlich auch ebenso weiteren Behörden, verankert ist. Albulismus ist genauso wie Rassismus oder auch Sexismus zu bekämpfen. Sie schreiben über eine Sache, wovon sie offensichtlich keine Ahnung haben. Ich bin überzeugt davon, dass ihre Welt sich von Verurteilen über Behinderung geprägt ist. Um es ehrlich zu sagen, wenn Mensch keine Ahnung hat, dann hält Mensch die Klappe. So meine Meinung. Beim Ableismus geht es darum, wie nichtbehinderte Menschen das Leben von Menschen mit Behinderung bewerten, welche Bilder und Stereotypen sie im Kopf haben, wenn sie an behinderte Menschen denken. Das Wort Ableismus kommt vom Englischen to be able, fähig sein. Ja, Menschen mit Behinderung sind sie zu Dingen fähig und nicht zu nichts tun, verdammt. Ja, ich habe ein Leben zwischen den Rheuma-Schüben. Und nein, ich lasse mir ja nicht ein gutes Leben nehmen, nur weil ich Rheuma habe und man mir sonst nicht glaubt, dass ich Schmerzen habe, wenn ich außergewöhnliche Dinge tue. Ja, ich habe Schmerzen, wenn ich klettere, aber das ist ja meine Leidenschaft und Glückshormone wirken schmerzlindernd. Und sorry, vor Gericht, bei so einem absurden Prozess wie der Rollstuhlprozess, nein, da habe ich keine Glückshormone, die mir die Schmerzen ersparen. Ich habe auch keine Kristallkugel, um Räumaschübe vorherzusehen und kann das Ende eines Schubes nicht vorhersagen und auch nicht herbeizaubern. Schön wert. Meine Erkrankung hat mich beim Blättern kreativ werden lassen. Ich klettere mit flaschenzug hänge viel im Gurt und bringe das Klettern anderen Menschen mit Behinderungen bei. Klettern belastet meine Gelenke weniger als Stehen oder Gehen. Ich kann nicht alles, aber ich kann lange im Gurt hängen. Das ist nicht besonders schwer. Ich kann dagegen nicht lange stehen, da ist mein Gewicht auf meinen kaputten Knien und das tut völlig weh hier. Ich habe keinen Knorpel mehr. Und wenn der Kopf sowie die Halswirbelsäule schmerzhaft sind, dann hilft frische Luft und strecken, klettern. Das ist nun mal meine Therapie. Stundenlanges sitzen in einer unbequemen Position verschlimmert dagegen meine Beschwerden. Vorliegend glaube ich eher, dass der Staatsanwaltschaft jedes Mittel recht ist, mein politisches Engagement zu bekämpfen und zu kriminalisieren. Also soll mein Gesundheitszustand keine Berücksichtigung finden und meine Aussagen hierzu als unglaubwürdig dargestellt werden, weil es einer schnellen Verurteilung im Wege steht. So verstehe ich die Logik der Staatsanwaltschaft. Solange Atomanlagen laufen, werde ich mich weiter gegen die Atomkraft engagieren und nicht einschüchtern lassen. Mit und ohne Rollstuhlsbremse. Mit und ohne Kletterausrüstung, mit und ohne Kamera. Ja, mein Engagement ist und bleibt vielfältig. Sur ce, Salutation Antinukleaire von Cécile Leconte.